Herzlich willkommen zum Smarter Entwickeln Podcast, heute mit einer Folge, die erläutert, wie dezentrale Projektsteuerung verhindert, dass Flugzeuge vom Himmel fallen. Wenn ein Flugzeug entwickelt wird, sind viele Dinge wichtig. Einer der ganz großen Aspekte, auf die die Kunden besonders viel Wert legen, sind neben dem Kaufpreis und den Betriebskosten die Tragfähigkeit des Flugzeugs wie viel kann das Flugzeug von A nach B tragen, entweder in Form von Sprit, Reichweite verlängern, oder in Form von Gütern, für die dann wiederum Kunden die Fluggesellschaft zahlen. Das wird beeinflusst vom Gewicht des Flugzeugs. Das heißt, für den Betreiber, für die Fluggesellschaft, ist es unheimlich wichtig, dass das Flugzeug das richtige Gewicht hat. Also ist es auch für das entwicklungsprojekt für die flugzeugentwicklung wichtig sicherzustellen dass das flugzeug am ende das richtige gewicht hat schauen wir uns dieses projekt mal an gehen wir mal ganz tief unten rein und setzen uns neben einen konstrukteur an seinen Arbeitsplatz. er konstruiert einen blechhalter für irgendein subsystem und er muss an diesem blechhalter viele entscheidungen treffen die Form, die Art der Herstellung, wird er gestanzt, wird er ausgelasert, wird er gebogen, wird er noch geschweißt, wird er vielleicht noch eine Sicke reingepresst zur Versteifung, welches Material wird genommen, Stahl, Aluminium, Titan. Er fällt wirtschaftlich wichtige Entscheidungen. Jeder seiner Kollegen fällt jeden Tag viele wirtschaftlich wichtige. Wichtige Entscheidung Er fällt unternehmerische Entscheidungen. Denn was beeinflusst er mit seiner Entscheidung, wie er diesen Halter konstruiert? Nun, er beeinflusst die Werkzeugkosten. Brauche ich noch ein zusätzliches Presswerkzeug, um diese Sicke da in dem, in dem Halter zu platzieren? Habe ich eine zusätzliche Kapitalbindung, dadurch, dass ich a. das Werkzeug für die Sicke beschaffen muss, b. die Presse beschaffen muss und c. das Gebäude beschaffen muss? oder den Gebäudeanteil beschaffen muss, in dem dieser Produktionsschritt stattfindet. Mit dieser Kapitalbindungsentscheidung entscheidet der Konstrukteur im Kleinen hier natürlich auch über den Break-Even. Ja, wie viel Stück müssen denn produziert werden, damit diese Abwägung, die Sicke und die Kapitalbindung, die damit einhergeht, ist richtig. Er beeinflusst aber auch das Flugzeuggewicht, also die, Projek die Produkteigenschaften und damit hatte Einfluss auf den Business Case, auf die Wirtschaftlichkeit des Kunden. Ein paar Gramm hier, ein paar Gramm da. Viele, viele solche Entscheidungen, tausend solche Entscheidungen. Und irgendwann reden wir über richtige Summen, die relevant sind für den Kunden. Er entscheidet auch über die Produktkosten. Komplizierter Halter, der vielleicht leichter ist, aber teurer zu fertigen ist. Gegenüber einem einfachen Halter, schwerer, weniger Fertigungskosten, weil nicht so viele komplexe Schritte laufen? Wie wird das abgewogen? Und er hat Einfluss auf die Projektkosten. Wie lange denkt er über diesen Halt danach? Wie aufwendig ist die Abwägung, die er da macht? Wie viel Zeit hat er dafür? Wie viele eigene Kosten bringt er ein? Wie sehr löst er da vielleicht auch noch Kosten in Simulationen und Berechnungen aus? Diese Art von Arbeit passiert in großen Projekten jeden Tag Tausendfach. Diese Entscheidungen passieren in großen Projekten jeden Tag tausendfach. Und um hier zu optimalen Entscheidungen zu kommen, sieht man ganz schnell, dass wenn man da wirklich die Fragen stellt, kommt man sehr schnell vom Hölzchen aufs Stöckchen. Das führt aber zu einer inneren Verbundenheit der Projekte und einer Komplexität, die wir uns nicht leisten können. Wenn wir für jeden Halter alle im Projekt fragen würden, was sie davon halten, dann würden wir mit dem Projekt nicht mehr vor. Nicht mehr dann würden wir mit dem Projekt nicht mehr vorankommen. Das heißt, um so ein großes Projekt überhaupt führbar zu machen, wird es heruntergebrochen in kleine Projekte, Subprojekte, Subsysteme mit vorher vereinbarten Grenzen. Wir reduzieren dadurch die Komplexität auf die, auf die Subsysteme und machen dadurch eine komplexe Entwicklung wie ein ganzes, ganzes Passagierflugzeug überhaupt erst möglich. Wir begrenzen die Einflüsse, die die Subsysteme aufeinander haben. Das ist ein wichtiger Schritt. Und wenn wir das Projekt planen, dann brechen wir die, die Wirtschaftlichkeitsziele, Gesamtflugzeuggewicht, Gesamtflugzeugkosten und so weiter, runter auf die Subsysteme. Das heißt, jedes System kriegt seinen Anteil an Produktkosten, jedes System kriegt seinen Anteil am Produktgewicht. Und jetzt kann es das passieren, dass ein Teilsystem zu viel Geld, aber zu wenig Gewicht zugestanden bekommen hat. Ein anderes Teilsystem hat zu viel Gewicht, aber zu wenig Geld zugestanden bekommen diese Fehler passieren, weil die Einteilung war ja eine Vorhersage, eine, eine, eine Idee, wie das passieren kann. War ja eine Idee, wie Kosten und Gewicht sich aufteilen. Und äh, Vorhersagen sind inhärent unsicher, vor allem, wenn sie die Zukunft betreffen. Aber was sind die Folgen davon? Nun, das Subsystem, was zu viel Geld, aber zu wenig Gewicht zugestanden bekommen hat, will natürlich seine Projektziele erreichen. Das heißt, sie bauen leicht, Sie bauen aber auch eventuell zu teuer, weil sie sich entscheiden, den Halter aus Titan zu bauen, damit sie ihre Gewichtsziele erreichen und damit ihre persönlichen Ziele erreichen. Das andere Team, was zu viel Gewicht, aber zu wenig Geld zugestanden bekommen hat, muss Geld sparen. Wird insofern den Teufel tun, Titan einzusetzen und eher einen billigen Werkstoff nehmen. Sie nehmen Stahl und kein Alu. Die Abwägung innerhalb der Teams, je nachdem was die knappe Ressource war, ist sehr unterschiedlich. Und... Der Wechselkurs, der in den Team angenommen wird zwischen Produktkosten und Produktgewicht, kann sich ganz deutlich unterscheiden. Das geht schnell mal in Faktor 5 oder 50 auseinander. Im Ergebnis wird das Flugzeug sowohl zu teuer, als auch zu schwer. Weil wir an der einen Stelle zu schwer bauen, um ein bisschen Geld einzusparen, und an der anderen Stelle zu teuer bauen, um ein bisschen Gewicht einzusparen. Wie löst man sowas? Nun, wir könnten die beiden zusammenbringen und aushandeln lassen. Wir könnten das auch organisatorisch lösen und eine Börse machen. Klar. Nur dann kriegen, kommen wir wieder an den Punkt, dass alle Subsysteme miteinander reden und dann kriegen wir wieder diese enge Kopplung, die wir ursprünglich durch das Aufteilen in Subprojekte und, und Subsysteme vermeiden wollten. Wir werden im Gesamtprozess langsamer und vielleicht gar nicht so viel besser. Es gibt eine andere Methode. Und die wird auch tatsächlich angewandt. Und zwar gibt es einen Weight Manager, dessen Aufgabe es ist, den Wechselkurs zwischen Gewicht und Produktkosten für das gesamte Flugzeug festzulegen und zu veröffentlichen. Und jedes Subsystem kann angucken, ob sie gemessen an der, an der gegenseitigen Wertigkeit von Gewicht und Produktkosten richtig aufgestellt sind und nicht vielleicht ein paar... Kilogramm Gewicht gegen ein paar tausend Euro Produktkosten eintauschen möchten. Die Grenzen werden dadurch etwas aufgeweicht. Feste Gewichtsbudgets und feste Kostenbudgets werden in Korrelation gesetzt und wir kommen dadurch an den Punkt, dass jedes Team eine unter Gesamtsicht optimale Entscheidung fällen kann, ohne dass sie alle miteinander reden müssen. Das heißt, wir sparen uns diese Kommunikationskomplexität, aber erreichen trotzdem ein globales Optimum, einfach nur dadurch, dass wir den Austauschkurs zentral bekannt geben und dezentral die richtigen Entscheidungen fällen lassen. Zurück zum Konstrukteur von vorhin. Der hat Projektkosten, Produktkosten, die Produkteigenschaften und die Investitionen, die notwendig sind, gegeneinander abzuwägen. Eben habe ich nur von einem Austauschkurs gesprochen, nämlich von Gewicht zu Produktkosten. Aber der Konstrukteur, genau wie alle seine Kollegen, müssen viele Ziele unter einen Hut kriegen. Und jetzt frage ich Sie, was sind Ihre Regeln? Was sind Ihre Wechselkurse? Best Practices? Wo kommen die her? Woher sind die abgeleitet? Und sind die statisch im Sinne von, das macht man hier so? Oder sind die flexibel und als steuerungsgröße bewusst eingesetzt wenn sie keine regeln haben und jetzt feststellen sie hätten gerne welche wo kommen denn die regeln her wo kriegen sie denn die wechselkurse her wie rechnen sie sich denn aus wie sie wirkungsgrad in wartungskosten umrechnen oder betriebskosten in Leistung oder den invest in wartungskosten umrechnen wie, wie kriegen sie das hin was sind die Kriterien, um solche Wechselkurse festzulegen? Nur ein Beispiel mit dem Flugzeug und auch hier würde ich empfehlen, das anhand des Kundennutzens zu machen. Wir müssen ein intimes Verständnis vom Business Case des Kunden, von der Wirtschaftlichkeit des Kunden haben, um zu verstehen, was für den Kunden das Optimale ist. Will der Kunde lieber am Anfang mehr zahlen, des dafür später einen besseren Wirkungsgrad haben oder geringere Wartungskosten haben? Oder ist er bereit, für eine große Verfügbarkeit mehr zu zahlen? Was sind die Abwägungen? Und das Spannende ist, ja, es kann hier homogene Kundengruppen geben, aber die meisten Anbieter haben unterschiedliche Kundengruppen und haben dadurch sehr unterschiedliche Business Cases bei den Kunden und haben dadurch sehr unterschiedliche Antworten auf ihre Wechselkurse. Persönliches Beispiel, ich komme aus dem Bereich Anlagenbau für Gasmotorenblockheizkraftwerke und wir hatten sehr verschiedene Kunden mit sehr verschiedenen Antworten. Allein in Deutschland gibt es den Bereich Biogas, die eine feste Einspeisevergütung haben und ein und, und relativ teures Gas, weil die, die landwirtschaftliche Kette, die vor der Biogaserzeugung ist, plus die Biogasanlage relativ teuer sind. Oder den Bereich... BHKW-Technik mit Erdgasbetrieben oder industrielle Stromerzeugung und dann geht man ins Ausland und stellt fest, Gas und Strom sind überall anders bepreist und die, die, die Business-Cases von den Kunden sind sehr unterschiedlich. Der eine hätte gerne geringe Wartungskosten, dem anderen ist es egal, weil seine, seine, seine Personalkosten, seine Arbeitskosten vor Ort relativ günstig sind. Dafür sind aus dem Westen importierte Ersatzteile relativ teuer. Oder die einen haben teures Gas, die anderen haben günstiges Gas und so unterscheiden sich diese Business Cases. Sie werden merken, dass wenn Sie sich die Frage stellen, was denn das Optimale für den Kunden ist, Sie sehr schnell an den Punkt kommen, für welchen Kunden denn? Und diese Gelegenheit möchte ich nutzen, um eine kleine, kleine Werbeeinblendung in eigener Sache zu machen. In diesem Podcast wird es genau um diese Fragen gehen. Ich habe jetzt angefangen mit der Thematik Flow in der Entwicklung. Wie bringe ich die Organisation zu einer maximalen Effizienz, also ein Stück weit das große Wie von Produktentwicklung. In ein paar Episoden kommen wir an den Punkt, dass wir über welche Produkte und Priorisierung reden werden. Das große Was, was wollen wir eigentlich entwickeln? Und der letzte Schritt wird sein, für welche Kunden und mit welcher Wirtschaftlichkeit für wen, wenn man das jetzt eine kleine Frage darstellen will. Und über diesen drei Fragen, wie, was und für wen, steht für mich immer das Warum, also das Ziel, eine bessere Wirtschaftlichkeit darzustellen durch eine richtig organisierte Produktentwicklung, die die richtigen Produkte für die richtigen Kunden erstellt. Was wollte ich heute erreichen? Ich wollte einfach nur mal anregen zu folgenden Fragen. Wie erreichen Sie, dass Ihre Mitarbeiter, die nicht regelmäßig mit den Kunden reden, nicht regelmäßig mit den Kunden in Kontakt sind, trotzdem mit jeder Entscheidung, die Sie täglich fällen, das Richtige für diese Kunden machen, sodass Ihr Produkt für den Kunden die optimale Problemlösung darstellt? Zweitens, wie erreichen Sie, dass Sie nicht nur lokale Optima in Ihren Silos in Ihren Abteilungen haben, sondern dass ein gemeinsames Optimum angestrebt wird und dass Ihre Silos, Ihre Abteilung auch bereit sind, für das gemeinsame Gute eventuell Nachteile in Kauf zu nehmen. Oder, noch etwas ketzerischer gefragt, wie schaffen wir die Nachteile für die Abteilungen ab, wenn sie sich für das gemeinsame Gute einsetzen? Und die dritte Frage, wie entwickeln Sie die Produkte, nach denen die Kunden sich die Finger lecken?